Es heißt, behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Das fällt mir jetzt sehr schwer. Ich werde gleich dieser goldenen Regel, mit der Menschen seit Jahrhunderten zum ethischen Handeln angehalten wurden, widersprechen. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Ich widerspreche nur der Handhabung der Regel. Lassen Sie mich erklären, was ich meine. Die Gefahr lauert im Begriff behandeln. Die meisten Menschen meinen damit das eigene Handeln und nicht, wie es ankommt. Nehmen wir an, in einem Zeichentrickfilm könnte eine Eiche mit einem Grashalm verkehren. Beide sind befreundet und wollen sich nichts Böses antun. Die Eiche muss niesen ein entsprechender Windstoß trifft den kleinen Grashalm. Der wird dadurch so stark weggedrückt, dass er fast entwurzelt wird. Und nehmen wir an, die Eiche argumentiert jetzt, hm, käme der gleiche Windstoß von dir, dann würde es mir nichts ausmachen. Also, was beklagst du dich? Bereits ein sehr kleines Kind würde den Unsinn in der Argumentation erkennen. In vielen Partnerschaften wird der Spruch so behandelt, als würden alle Menschen Gleiches gleich empfinden. Vielleicht ist der Unterschied zwischen der Eiche und dem Grashalm sehr extrem gewählt und Menschen sind nicht ganz so unterschiedlich. Aber vielleicht Ihr Partner und Sie? Vielleicht erlebt Ihr Partner eine Handlung von Ihnen entwurzelnd während das gleiche Verhalten von ihm Ihnen gegenüber für Sie wie der leichte Windstoß wäre, der Ihnen nichts anhaben kann. Das gleiche gilt in der Gegenrichtung, wobei in manchen Aspekten mal Sie und manchmal Ihr Partner ein empfindlicher Grashalm sein können. Also, wenn Sie die goldene Regel so benutzen, dass es klar ist, behandle Deinen Partner so, dass es ihm so geht, wie Du es gerne hättest, dass es Dir geht, wenn er Dich behandelt. Oder einfach ausgedrückt, behandle deinen Partner so, wie er behandelt werden möchte und nicht, wie du behandelt werden möchtest. Dann wird die Regel für ihre Beziehung tatsächlich goldene Zeiten einläuten.